So, slowly, I would like to begin with this later part of the workshop because we don't have so much time more. Thank you very much for your coming again. Um, now we are going to have a presentation of Professor Hisayama Yuhu from uh, Kobe University. Um, he made his uh, dissertation, um, he studied in Kyoto and Heidelberg, and uh, he wrote his dissertation uh, here, uh, Erfahrung des Ki, Leibesphäre, Atmosphäre, Pansphäre, in Darmstadt in Germany. Um, thank you very much for your coming to here this time. I'm very uh, happy about your being here, and I'm very looking forward to your Uh, presentation now so please begin thank you yes, thank you very much also for the invitation i apologize for preparing my papers only in german language i hope you you all can understand uh, somehow my uh, talk also halte ich jetzt my photograph of Deutsch. Das Wort Qi, bzw. Qi, ist ein Begriff mit vielen verschiedenen Konnotationen. In der ostasiatischen Denktradition spielt dieser Terminus allein schon deshalb eine zentrale, weil er nicht nur den kosmischen Urstoff des Weltalls, sondern auch die Atmosphäre eines Ortes und auch selbst die Stimmung eines Menschen zum Ausdruck bringt. Also er ist sowohl leiblich als auch psychisch. Und sowohl innerlich als auch äußerlich, sowohl Transzendent als auch immanent. Folgt man den Ergebnissen sinologischer Studien, denn dann bezieht sich das KI nicht etwa auf das etwas Abstraktes, sondern vielmehr auf eine sinnlich wahrnehmbare Gasform Materie, also es geht um etwas Sinnliches, also ursprünglich. Weshalb? Teji eh, Yamada, ein wichtiger Zynologe eh, in Japan, zu dem Schluss kam, dass man sich im alten China das Qi offenbar zuerst als etwas Atmosphärisches vorgestellt habe. Mhm. Das chinesische Zeichen, wie Sie alle wahrscheinlich wissen, eh, konnotiert seiner Deutung nach einem Hauch oder Dampf, der als weißer Dunst in Erscheinung steht. Also man erklärt, dass das Unterteil Reis oder reisartige Korn äh, äh, bezeichnet und die drei Linien oben ist Piktogramm für Dampfdunst. Hubert Stellenbach, äh, ein deutscher Psyater, der mit Bin Kimura in Heidelberg zusammengearbeitet hat, greift auf diese Vorstellung in seinem Buch Geschmack und Atmosphäre zurück, wenn er sagt, das? der ursprüngliche Grund, in welchem die Beziehung eines Menschen zum Mitmenschen verankert ist, zeigt in überraschender Eindeutigkeit Charaktere des Atmosphärischen. Der Japaner bezeichnet dieses Ursprüngliche, den Einzelnen vom Ursprung her durchwaltende, ihm das Mitsein stiftende mit dem Wort Ki. So Tellenbach, Yamada verweist darüber hinaus auf die enge Beziehung des Zeichens zum Wetter und in diesem Kontext ganz besonders auf seine Wesensverwandtschaft mit dem Wind als einer überirdischen Kraft, die ebenfalls mit diesem Wort bezeichnet worden sei. Jene als etwas Göttliches oder als etwas Dämonisches äh, gedeutete, sinnlich erscheinende Macht wohne dem Schriftzeichen Ki immer noch inne. So verstanden würde äh, dem Ki eine religiös-mythologische Konnotation zukommen, ein Gedanke, der sich seinerseits wiederum sehr gut mit Rudolf Ottos Vorstellungen vom Mysterium Tremendum in Verbindung bringen lässt. Die lexicale Einschränkung des Bedeutungsfeldes von Ki ist also höchst schwierig, weil das Wort ganz unterschiedliche Bedeutungen in divergenten historischen und kulturellen Kontexten umschließt und darüber hinaus, wie Peter Pörtner es mit Recht formuliert hat, der deutschen Sprache gegenüber zumindest eine Doppel-Gegensinnigkeit ja, konnotiert die wortwörtliche Wiedergabe eines derart komplizierten Begriffs erweist sich damit von vornherein als unmöglich, also es gibt keine direkte Übersetzung von Ki. Kulturkompastisch interessant ist, dass es trotzdem Versuche gab und gibt, den altgriechischen Begriff Pneuma als eine Entsprechung zum Ki anzusehen. Beide Termini bezeichneten wohl eine Bewegung mit der Luft und verwies, verwies, verwiesen damit auf eine Art Lebensenergie, die mit, äh, die mit der Atmung oder dem Hauch auf das Engste verbunden ist. Also Pneu, das Verb Pneu ist ich, also bedeutet, ich atme. Spätere Zeiten verstanden schließlich sowohl das Ki als auch das Pneuma als die Hauptelemente jenes kosmischen Prinzips, das den ganzen wilden Raum bei Bin Kimura heißt es, wieder Stadt, dass die Luft bzw. der Wind der Ursprung des Weltalls ist. Dass diese Luft als Atem in den menschlichen Körper gelangt und zum Herz oder zur Seele des Menschen wird, scheint eine in der antiken Welt allgemein verbreitete Ansicht gewesen zu sein. Aber heutzutage, im 20. Jahrhundert, scheint diese Auffassung nur noch in China und in Japan, wo man in der Alltagssprache dasselbe Wort Ki ohne jedes Befremden, nee, Befremden <lacht> sowohl für Luft und Atem wie auch für menschliche Gefühl, Gefühlslehrungen verwendet, als solche verwendet zu sein, so Kimura. Diskurse über eine mögliche Ersatzbarkeit des Ki durch Pneuma lassen sich aber historisch gesehen in der Geschichte des kulturellen Austausches wie bei Clea oder Duhalde sogar ins 17. Jahrhundert zurückdatieren. Neben anderen Umschreibungsversuchen blieb durchgängig die Gleichsetzung auch in der modernen Wissenschaft im 20. Jahrhundert bestehen. Und so hat zum Beispiel Joseph Niederm in seinem monumentalen Werk Science and Civilization in China, verschiedentlich das qi mit dem Pneuma und auch mit dem indischen Begriff Planer so gut wie gleichgesetzt, ohne allerdings, wie Ulrich Lieblecht mit Lecht kritisiert hat, für diese Entscheidung eine auf Fakten aufbauende Begründung zu führen, also ohne Akten. Auch in Japan spricht zum Beispiel äh, Yoshimitsu Kano oder Keiji Yamada, also das Unterteil. oder Rikuo Minomia, sie sind alle Medizinhistoriker, äh, von der prinzipiellen Ähnlichkeit zwischen dem Pneuma und Ki-Begriff. Also, ich lese es nicht vor, aber Sie sehen, dass Sie ja, mehr oder weniger deut deut deutlich behauptet, behaupten, dass. Es, dass wir eine Ähnlichkeit oder Verwandtschaft zu finden sind. Folgt man aber den kritischen Überlegungen, den dann könnte man hinsichtlich eines positivistischen, methodischen Ansatzes bestenfalls von einer möglichen Verwandtschaft von Pneuma und Tisch sprechen und selbst das nur unter, nur unter der Prämisse einer zeitlichen Begrenzung. Wobei es sich um die Rückverlagerung der Begriffe in eine ursprüngliche, also das heißt archaische Periode, handeln würde. Das ist aber höchst, wiederum, wiederum höchst schwierig, weil eine jede Philologie ihre Grenzen hat. Und das, eben das ist die Leistung der Philologie, dass sie diese Grenzen, also diese positivistischen Grenzen, also ganz klar aufzuteilen vermag. Mit dem Wort Geist fanden die Termine Pneuma und äh, das lateinische Äquivalent Spiritus ihren Eingang in die deutsche Sprache. Also ich beschäftige mich meinerseits zurzeit äh, mit der Begrüßungsgeschichte des Geistes. Die oben genannten dem ähnlichen Pneuma-Vorstellungen haben sich bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, vor allem im Gefolge hermetischer, pietistischer und alchemistischer Traditionen und da so bezeichnenden Termini wie Lebensgeist, Hauchgeist, Luftgeist oder Zeitgeist diese also äh, mit diesen Kompositionen erhalten. Interessant in diesem Kontext wäre auch also wenn man äh, das Verhältnis zwischen dem Japanischen und dem Deutschen sieht, dass das Wort Kifu oder Kuki als Geist eines Ortes oder einer Zeit, einer Gesellschaft oder einer Universität äh, übersetzt wird. Aber eben daraus, dass Pneuma und Geist im Laufe der Zeit so den Umwandlungen unterworfen waren und immer noch sind, resultiert zwingend die Notwendigkeit, eine rein essenzialistische Auffassung der Begriffe zu vermeiden, also kein, äh, kein Essentialismus. Trotzdem äh, kann man wohl hiermit konstatieren, das ist meine erste These, dass es auch in der europäischen Begriffsgeschichte oder Geistesgeschichte Termin, Termini wie Pneuma oder Geist gibt, gab und gibt, die mit dem Ki ähnlich sind und somit dem traditionellen philosophischen Denkrahmen der Substanzontologie entziehen. Allein sie sind deshalb in der Wissenschaft sehr oft ignoriert, unterdrückt oder mystifiziert als Geheimwissen, so wie das Ki in der japanischen akademischen Welt, also es geht hier eher um das Problem der Wissenschaftskultur, die meiner Ansicht nach verändert werden muss. Und das alles heißt nicht unbedingt, dass es ein wissenschaftlich fundierter Vergleich von T, Pneuma und Geist unmöglich sei. Ganz Gegenteil, meines Erachtens könnte sich eine gute Möglichkeit daraus ergeben, wenn man seinen Blick mit der philologischen Herangehensweise kombinierend, also ich, also, also ich bin der Meinung, dass man äh, zunächst einmal auch philologische Arbeit benötigt, aber dann mit der phänomenologischen Methodik, auf die den verschiedenen Kulturräumen gemeinsame Lebenserfahrungen oder Grunderfahrungen richtet. Lebenserfahrungen ist äh, ein Terminus Technicus von Hermann Schmitz, Grunderfahrungen von Georg Stenger, also philologische Recherche plus phänomenologische Analyse. Einer solchen Herangehensweise ist bei der Untersuchung des Ski allein schon deshalb der Vorzug zu geben, weil dieses Wort nicht nur ein abstrakter Begriff der spekulativen Philosophie, sondern auch ein Ausdruck für bestimmte konkrete und praktische Erfahrungen ist die auch mit der menschlichen, alltäglichen Selbstkultivierung viel zu tun haben, wie wir schon vorhin äh, in Bezug auf Iaido oder Kata äh, gehört haben. Das Wort Ki verweist, wie Oben schon bereits äh, konstatiert, sowohl auf ein inneres Gefühl als auch auf die äußere Atmosphäre. Berücksichtigt man das breite Spektrum der Ki-Idiome, wird sofort klar, dass die Erfahrungen des Ki immer mit einer räumlichen Dimension verbunden sind. Diese Räumlichkeit ist im Sinne von etwas bestimmtem aufzufassen. Also es steht um den bestimmten Raum, also es steht nicht um den mathematischen oder geometrischen Rahmen. Derart gestimmte, sinnlich wahrgenommene Räume, habe ich in meiner Arbeit, also in meiner Dissertation, als Sphären bezeichnet. Wichtig ist dabei, dass diese Sphären weder Oberfläche noch Tiefe hat. Oder anders gesagt, spürt man nur die oberflächlichen Kontakte der Sphären. Da. Und da habe ich also in meiner Arbeit drei Sphären unterscheidet. Leibesphäre als das eigene, also Leibesphäre ist die Sphäre, die man als sein Leib also spürt. Und das ist nicht, nicht immer identisch mit dem Körper. Atmosphäre als das andere Atmosphäre ist die Sphäre, die also mein Leibes, meine Leibesphäre also umgibt. Und Transphäre ist äh, als Mitvollzug von beiden Oben, äh, oberen. Zu denken. Also, wenn Sie dieses Schema, also nur dieses Schema sehen, also sagen Sie vielleicht, dass ich allzu dialektisch denke. Aber also dazwischen also erkenne ich keine Aufhebung. Also diese drei können also gleichzeitig existieren und wichtig ist auch, dass sie immer sinnlich wahrnehmbar sind oder wie sinnlich zu, wahrzunehmen sind. Daran anschließend zeige ich Ihnen zum, zum Schluss meines Vortrags ein Beispiel der phänomenologischen Analyse des Ki, das ich in meinem Buch äh, erläutert habe. Es geht um die Unterscheidung zwischen Ki und Kokoro in einem Textbeispiel aus dem Roman von Natsume Soseki. Also... Es geht um den Roman Sanshiro. Und Sanshiro ist der Name der Hauptfigur des Romans. Und Mineko ist eine junge Frau, äh, in die Sanshiro in diesem Kontext jedoch nur noch ganz vage verliebt, verliebt ist. Ich lese eine deutsche Übersetzung, das japanische Original. Sehen Sie auf dem Bildschirm. Der Himmel ist trübe geworden sagte Mineko. Die Augenschlitze blieben eng, als sie sie gelassen zu Sanshiro hinwandte. Nicht wahr, er sieht aus wie ein Marmor. Sanshiro blieb, blieb nichts üblich, als zu antworten. Ja, genau wie Marmor. Danach schwieg Mineko. Eine Weile verging, bis Sanshiro sagte, und da, dann kommt der Kernsatz. Unter diesem Himmel wird Kokoro schwer, aber das Kiel wird leicht. Was meinen Sie damit? fragte Mineko. Sanchilo meinte nichts damit. Ohne zu antworten, fuhr er fort. Es ist ein Himmel, bei dem man beruhigt träumen kann. Was Sanchilo mit seinem Kokoro, das eigentlich Ich reflektierend wahrgenommen hat, wirkt schwermachend auf ihn ein, da er im leeren Leben verschiedene Schwierigkeiten hat, also seine unsichere Zukunft und das Liebesgefühl Mineko Gede Das trübe Wetter, vielleicht wie auch wie jetzt, scheint diese Probleme wiederzuspielen, weshalb das Kokoro in der Theater-Szene immer schwerer wird. Dennoch spürt Sancho die Leichtigkeit des Ki. Und dies deutet darauf hin, dass er den Kontrast zwischen der Stimmung des Leibes oder Stimmung der Leibessphäre und der durch das Wetter erzeugten Atmosphäre nicht mehr in aller Deutlichkeit verspürt, woraus dann sein Gefühl der Selbstbezuglosigkeit resultiert. Das nenne ich eine pansphärische Erfahrung dass er unter einem Himmel wie diesem beruhigt träumen konnte. Wenn Sie näher Herr also Blachen, steht das in meinem Wurf, oder? <lacht> Man könnte in einer solchen Art und Weise auf die phänomenologische Analyse von Kie und Pneuma bzw. Geist in der literarischen Beschreibung hinweisen, solange man dabei keine wortwörtliche und exakte begriffliche Entsprechung verlangt, sondern neue Denkmodelle oder neue Sichtweise unserer Lebenserfahrungen entwickelt. Der kulturwissenschaftlich orientierten Phänomenologie muss es, Meiner Ansicht nach also darum gehen, Lebenserfahrungen oder Grunderfahrungen der Menschen transkulturell verständlich zu machen. Meine Sphärenphänomenologie als ein spezifisches Medium für die Erklärung der Key-Erfahrungen, also ein Gegenstand braucht ein Medium, also das, ist, das wurde auch von vorhin von verschiedenen Vorträgen also gesagt, glaube ich. Und meine Sphärenphänomenologie versteht sich nur als ein Ansatz äh, der weiteren philosophischen Überlegungen. Also versucht werden soll weiter verschiedene Wege zu finden, diejenigen Phänomene, die der japanischen oder altgriechischen oder deutschen Begriffe umschließt, auf eine nicht kulturspezifische oder nicht sprachspezifische Art und Weise transkulturell zu vermitteln. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Mhm. Das Subjekt verliert sich und ähm, taucht sozusagen ein in so eine Art von subjektiven oder subjektlosen Erleben? Wie ähm, kann man diese beschreiben? Vielen Dank. Also, ich werde das nicht als zuwegslos zwecks, äh, beschreiben, weil man dessen bewusst ist, dass äh, er Panzerre spürt. Aber es gibt äh, keinen klaren Kontrast zwischen dem zwischen der Leibeswelt und Atmosphäre. Und solche Beschreibungen äh, findest du immer wieder in, in den Werken von Soseki, also zum Beispiel, wenn er auch äh, Malerei, also oder wenn, wenn die Hauptfigur eines Romans Malerei in, in, dem, in einem im Romanen also analysiert, also, also dort, also äh, spielt äh, Johaku, das übrige Weiße, eine große Rolle, und da also fließt das ki das weder mein ki ist, noch aber das ki in, äh, in meiner Umgebung ist. Mein Bewusstsein ist sozusagen mit, äh, mit der äußeren Atmosphäre verschmolzen, also so. Ungefähr erklärt er und also das, um, um solche Beschreibungen zu äh, analysieren, habe ich den Begriff entwickelt. Also ganz äh, vereinfacht kann man so schematisieren, also Leibesphäre ist das eigene, Atmosphäre ist das andere, auch wenn es äh, dem Ich ähnlich gestimmt ist. Auch wenn es dem Ich gestimmt ist, Bleibt die Atmosphäre etwas anderes als, äh, als, mein, als meine Lebenswelt. Aber es gibt auch äh, solche Beschreibungen, Darstellungen, äh, zumindest in, der, in den Bergen-Societies, äh, in denen die beiden sich also verschmerzen. Also dazu bräuchte man noch einen weiteren Begriff und das ist Pansphäre. Pansphäre. Das, also, ja. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen Atmosphäre und Gefühl? Gut. Ich ging davon aus, dass Hermann Schmitz in seiner neuen Phänomenologie Gefühl, äh, Gefühl äh, und Atmosphäre wesentlich nicht äh, unterschieden. Hat. Und das finde ich sehr wichtig, vor allem weil er, also Schmidt, also behauptet, dass das Gefühl etwas Inneres ist in, in der Geistesgeschichte so, äh, in Europa. Also seit äh, Platon äh, entwickelte äh, und gemachte, sozusagen Sichtweise ist. Also das Gefühl kann auch draußen sein und dafür äh, äh, verwendet er also Schmidt äh, also viele Materialien aus Homer zum Beispiel. Also deshalb bin ich, also war ich zum, äh, zumindest sehr vorsichtig, die Wörter wie Gefühl, Gefühl zu äh, benutzen, weil das Wort äh, in, der in der alltäglichen Sprache äh, automatisch konnotiert, dass es etwas Inneres ist. Aber also diese Voraussetzung äh, muss man in diesem Kontext äh, überwinden. Oder? Ich habe jetzt gefragt nach Ihrer Unterscheidung und nicht nach der Unterscheidung von Schmitz. Mhm. Oder übernehmen Sie einfach die Unterscheidung von Schmitz und wenden Sie das auch hier? Also... Also ja, vielen Dank. Also, also das war also neue Phänomenologie war äh, mein Ansatzpunkt und ich habe also auch äh, seine Theorien von Gefühl und äh, Atmosphäre äh, großen Teils übernommen, aber also was ich äh, behauptet habe äh, ist. Äh, äh, das, also bei, Sch anders. bei Schmidt spielt der Leib zum Beispiel eine sehr große Rolle und Leib äh, ist für ihn schon eine Voraussetzung, was äh, äh, Leib ist für ihn etwas, das äh, das Gefühl und die Atmosphäre äh, überhaupt ermöglicht zu existieren. Aber ich habe äh, die Ähnlichkeiten zwischen Leib, Leib und Atmosphäre noch deutlicher erzeichnet. Äh, Deshalb Leibesphäre und Atmosphäre und Pansphäre. Also, da, also... Da meine Frage, wo gehört das Gefühl hin? In die Leibssphäre oder in die Atmosphäre? Diese Entweder oder Frage... Ja. Genau. Es geht eher, eher um, äh, um das Verhältnis zwischen den beiden. Also wenn die Atmosphäre fremd gestimmt ist, dann kann, die, kann der Kontakt zwisch, äh, zwischen Leibesphäre und Atmosphäre ein Gefühl erzeugen, also ein fremdes Gefühl wie Sorge oder Angst oder Huft. Aber wenn die Atmosphäre ähnlich also gestimmt ist, also das nenne ich Heterosphäre und Homosphäre in meinem Buch, dann kann die, also das Verhältnis, also Verhältnis an sich kann das Gefühl wie äh, Freude oder äh, Gemütlichkeit oder angen äh, das Angenehme äh, erzeugen. Und es geht um die Relation, also meiner Ansicht nach, wenn ich die, das Gefühl in meiner Sphären Phänomenologie definieren Danke. In, in, der Sprache, also, also in der alltäglichen japanischen Sprache benutzt man das Wort Kibun, meist, also heutzutage meistens, äh, äh, um äh, das Subjektive äh, zu beschreiben. Also. Und Kibun als Mood könnte man benutzen, aber also seltener. Also Stimmung kann auch beides benutzen. Also, bedeuten. Und äh, mir fehlt jetzt eine philologische äh, äh, Recherche, aber ich glaube, dass Bum von Ki auch, auch als Teil äh, zu verstehen ist, also ein, ein Teil des Ki, äh, das äh, dem großen, sozusagen, also makrokosmischen äh, Ebene also durchwaltet und durchwählt. Also es, ist, es geht um einen Teil oder ein Anteil des Großen, also solche, äh, mh, ja genau, so, so könnte man auch verstehen. Ja, also Das ist für mich auch eine gute Herausforderung. <lacht> aber also das zwischen ne? ma ist, ist Ich weiß nicht, ob es, ein, ob es auch in China oder in Korea oder also in, in, in anderen o ostasiatischen den Traditionen äh, üblich ist, ma als ein ästhetisches Komponente. Zu betonen. Äh, Qi, ist, also, Qi hat wirklich sehr starke chinesische also Hintergrund. Und das ist etwas wirklich, also in China war es wirklich etwas sinnlich Wahrnehmbares. Und Qi ist da, auch als, als, auch als feinstoffliches. Und das existiert in, in der Wirklichkeit in den Raum. Und ob man äh, diese, äh, äh, dieses Denken mit der Ästhetik äh, von Ma äh, so direkt kombinieren kann, äh, weiß ich nicht, aber also, diese Antwort wäre vielleicht zu vorsichtig. Also, wenn ich da noch dazu also hinzufügen dürfte, äh, finde ich zum Beispiel äh, sehr interessant, was Sosaki, also wie ich schon, äh, erwähnt habe, über das Yohaku schreibt. Yohaku von zum Beispiel äh, in dem äh, Malerei von äh, Hasega, Hasega Tohaku Showings. Also das ist ein typisches Beispiel, also das ganz berühmte Malerei. Ein, ein typisches Beispiel von Ki In Se Do. Das ist ein, chinesische, äh, ein chinesischer Ausdruck für die Bewertung das Malerei. Mara, ki, ki, ki in Sedo heißt ungefähr, dass ki fließt und, also, und äh, lebt sozusagen dynamisch in dem Raum, wo auch nichts äh, gemalt ist. Also, und das könnte ich leicht, äh, das könnte man vielleicht mit dem, mit der Ästhetik von Ma also gut kombinieren Also ich bin der Meinung, dass man die Spaltung von Subjekt und Objekt nicht voraussetzen soll, sondern diese Spaltung kommt nachher, also während der Verjüngung von Leibessphäre und Pan also Atmosphäre. Und es ist auch interessant, dass Bin Kimura, also Kimura Bin, also äh, der Meinung gewesen ist, dass das I, das S in der deutschen Sprache, dem Key ähnlich ist, also es ist mir kalt oder es ist kalt. Es, es ist mir es, was das S ist, also, also danach hat, haben viele Denker in Europa gefragt, also nicht nur Freud und Grotteck. Und aber Kimura ist der Meinung, dass das S ein äh, überpersönlicher, oder, also äh, äh, ja, über, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr wie er also ganz prä, präzise ausgedrückt hat aber ungefähr so also dass, dass, dass es einen Platz oder einen Ort eröffnet, wo das Geschehen also überhaupt sich ergeben kann und es ist mir kalt dieses mir, dativ ist auch für ihn sehr wichtig, weil es nicht, das subjektiv, das, das subjektiv äh, bezeichnet, sondern nur als etwas Passives, also äh, andeutet. Also das ist äh, wichtig, also, äh, wenn man das hier auch in, in Bezug auf die deutsche Sprache über, überreden möchte. Vielen Dank. Ja, haben